Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir darüber sprechen, ob sich Amazon FBA noch im Jahre 2021 oder 2022 lohnen kann. Und dieses Video könnte man auch im Jahre 24, 25 und 26 machen, weil sich die fundamentalen Prinzipien, die wir in diesem Video besprechen werden, einfach nicht ändern. Es gibt viele Leute da draußen, die immer wieder diese Videos aufnehmen und jedes Mal einen anderen Grund haben, warum zum Beispiel FBA dieses Jahr genau noch funktionieren soll. Aber ganz ehrlich, wenn es immer einen besonderen Grund geben müsste, würde ich selber nicht auf Amazon verkaufen, weil die Langfristigkeit einfach nicht gegeben wäre. Und jedes Mal, wenn du ein Business startest, solltest du auch mit der Intention rangehen, dass du dieses Business zumindest für die nächsten paar Jahre weiterführst. Alleine aus dem Grund, da die input zu output ratio eigentlich immer mehr zu deinem Vorteil wird. Wenn du wirklich länger dabei bist, weil du dir als Unternehmer Systeme und Strukturen schaffst. Das heißt, du baust dir dein unternehmerisches Konstrukt so auf, dass du irgendwann mit dem gleichen Aufwand immer mehr Output rausholen kannst oder sogar mit weniger Aufwand dann mindestens auf dem gleichen Level bleibst. Und genau das ist der Grund, wieso wir selber auch aktiv auf Amazon verkaufen und es auch immer tun werden. Das heißt, der Key Takeaway an sich hier ist, dass dein Business langfristig funktionieren muss, weil du dir ein zweites Standbein aufbauen möchtest, das, wie der Name auch schon sagt, wirklich standhaft ist und auf das du dich auch wirklich verlassen kannst und auch verlassen musst. Denn es bringt dir, wie gesagt, gar nichts, wenn du jetzt die Arbeit in ein Unternehmen steckst, was sich vielleicht nach drei bis sechs Monaten einfach wieder in Luft auflöst. Denn dein Unternehmen soll dir ja schließlich diese unternehmerische Freiheit und auch diese unternehmerische Sicherheit dadurch endlich geben. Aber lass uns mal über Amazon sprechen und schauen, warum sich FBA noch lohnt und warum es sich auch immer lohnen wird und da sich nichts daran ändert. Und der erste Punkt ist ganz klar, da FBA wirklich ein extrem vorhersehbares Business ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit mit Tools wirklich extrem viel Transparenz in diesem Markt zu schaffen, um uns genau auf die Artikel zu fokussieren, bei denen wir einfach konsistente Verkäufer in der richtigen Anzahl sehen. Das heißt, wir müssen uns nicht auf gut Glück versuchen, vielleicht irgendwie ja, an Produkte rantasten, für die eventuell überhaupt keine Nachfrage vorhanden ist. Und das bringt uns letztendlich eigentlich auch direkt weiter zur Tatsache, dass wir in bestehende Märkte reingehen und das Rad einfach nicht neu erfinden. Das heißt, wir bringen natürlich auch keine keine Weltneuheiten auf den Markt, was die anfänglichen Kosten nicht nur kleiner hält, sondern die Wahrscheinlichkeit auch deutlich erhöht, signifikante Erfolge mit den Produkten zu erzielen. Und das ist auch eines der größten Missverständnisse, weil viele Leute denken, dass wir nur mit Innovationen wirklich Erfolge erzielen können. Aber wenn wir uns einfach mal die ganz normale tägliche Wirtschaft anschauen, dann haben hochinnovative Unternehmen teilweise extreme Erfolge, also wirklich enorme Erfolge dadurch, aber natürlich auch höhere Risiken. Das ist ja ganz klar immer das Risiko- oder Risk-Reward-Prinzip. Und es gibt genauso viele Unternehmen, die wirklich bestehende Dinge einfach besser machen als andere und dadurch auch ihren äh, ja, planbaren Erfolg erzielen. Das können ganz normale Restaurants sein oder einfach die nächste Kosmetikmarke, die ja an sich einfach ein bisschen was anders machen, sich vielleicht anders positionieren, anderes Branding betreiben, eventuell wird vielleicht die Kosmetikmarke etwas nachhaltiger als die anderen, was aber auch vollkommen reicht, um sich vom Rest abzuheben. Das heißt, wir erfinden das Rad nicht komplett neu, sondern machen wir es ein bisschen besser und da ist es auch so, dass wir nicht zu 100% diesen gesamten Markt einnehmen müssen, egal was wir machen, sondern uns immer nur ein kleines Stück vom ganzen Kuchen absahen. Und letztendlich haben wir hier zwei Möglichkeiten und die beiden wird es eigentlich immer geben. Das heißt, erstens haben wir einen besseren Marketingauftritt als die gesamte Konkurrenz oder wir haben mindestens ein genauso gutes Marketing und auch kleine Produktverbesserungen, die uns einfach von der Konkurrenz abheben. In Kombination natürlich im besten Fall beides. Aber letztendlich drei es hier schon aus wenn wir hier und da einfach das ganze ein bisschen besser machen als die konkurrenz wie gesagt wir müssen hier keine Raketenwissenschaftler sein und äh, ja, komplette Neuheiten auf den Markt bringen. Und dadurch, dass wir uns als Verkäufer aber auch an sich immer weiterentwickeln, sind auch stets die besten Produkte auf dem Markt. Und das ist auch der Grund, warum es der gesamte Markt weiterentwickelt. Denn Kunden wissen dann auch, hey, wenn ich auf Amazon gehe, habe ich immer die besten Produkte und dadurch gibt es mehr Käufer auf Amazon, dadurch wiederum auch mehr Seller, weil die Seller natürlich sehen, okay, letztendlich haben wir hier eine attraktive Käuferanzahl, was auch dafür sorgt, dass overall die Qualität der Produkte einfach immer weiter steigt. Und dabei ist es ganz egal, in welchem Markt wir uns befinden. Letztendlich wird immer derjenige mit dem besten Produkt in jedem Markt einen Vorteil haben. Und an sich ist es so, dass du einfach ein Produkt auf den Markt bringen musst, was das Problem des Kunden einfach ein bisschen besser löst, als die Konkurrenz das aktuell macht. Und da es niemals die ultimativen Produkte geben wird, wird auch der Markt niemals gesättigt sein. Und dazu kommt natürlich, dass vor allem die Masse der Käufer einfach in einer größeren Population steigt als die Masse der Verkäufer. Das heißt also an sich ist die Entwicklung des gesamten Offline zu Online-Wandels, sage ich mal, enorm zu unseren Gunsten. Und dazu kommt noch, dass sich die Strategien, die es gibt, um auf Amazon erfolgreich zu werden, auch immer weiterentwickeln und viele Seller einfach nicht anpassungsfähig sind und auf alten Strukturen festgefahren sind, was sie auch daran hindert, sich weiterzuentwickeln, um einfach am Zahlen der Zeit zu bleiben. Also an sich ist FBA nichts anderes als der klassische Handel, einfach online abgebildet und solange es Handel geben wird, solange es Menschen geben wird, die online Ware einkaufen, wird Amazon FBA auch einfach immer funktionieren. Und wenn du, wie gesagt, wissen willst, wie du dein eigenes FBA-Unternehmen aufbaust, dann klick gern auf den Link unterhalb des Videos. Trag dich einfach mal ein für ein kostenloses Erstgespräch, wo wir dann herausfinden und schauen, ob und wie wir dir am besten weiterhelfen können. Und bis dahin würde ich sagen, mach's gut. Ciao, ciao.